Guten Tag, mein Name ist Markus Scheurer. In diesem Video erkläre ich Euch, warum Ihr bei Kaspersky Internet Security immer die neueste Version installieren könnt und warum das auch mit einer alten Lizenz funktioniert. In den anderen Teilen dieser Videoserie erfahrt Ihr außerdem noch einiges mehr zu Kaspersky Internet Security, zum Beispiel, wie das Programm heruntergeladen und installiert werden kann wie man das Programm aktiviert, wie man die 30-Tage-Testversion nutzt und weitere Dinge mehr. Habt ihr auf eurem PC schon die neueste Version installiert? Falls nicht, dann holt das bitte umgehend nach. Denn dank des einfachen Lizenzsystems von Kaspersky könnt ihr das auch, obwohl ihr vielleicht noch eine Lizenz der Vorjahresversion gekauft habt. Zum Hinweis, die Versionsnummer von Kaspersky Internet Security enthält seit Jahren schon die Zahl des kommenden Jahres und erscheint meist zwischen Juli und September. So ist Anfang August 2014 bereits die Version 2015 erschienen. Das ist bereits seit einigen Jahren so und dürfte auch in den nächsten Jahren wieder so sein. Bitte nicht irritieren lassen, dass dies teilweise schon ein halbes Jahr vor Jahreswechsel so ist. Nehmen wir an, ihr habt im November 2014 eine neue Lizenz gekauft. Das wäre dann die Version 2015, die es seit Anfang August 2014 gibt. Diese wurde zum 10. November aktiviert, also im Programm erfasst. Diese Lizenz läuft generell ein komplettes Jahr, also volle 365 Tage. Das gilt auch weiterhin, obwohl später eine neue Version installiert wird. So wird wohl im Sommer 2015 die nächste Version, also Kaspersky Internet Security 2016 erscheinen. Diese kann man ganz einfach von der Kaspersky Website natürlich kostenlos herunterladen und installieren. Mehr Infos zum Download unserer Installation findet ihr in den weiteren Videos. Auch wenn diese auf der Website als Testversion beschrieben wird, handelt es sich doch um die vollständige Installationsdatei, so wie sie auch auf der Installations-CD vorhanden wäre. Zum Hintergrund, es handelt sich ohne eine Lizenz, hierbei um die kostenlose 30-Tage-Testversion. Sobald jedoch eine Lizenz erfasst ist, wird diese Testversion automatisch zur Vollversion. Mehr Infos zum Umfang der Testversion gibt es in dem nächsten Video. Falls ihr also im November 2014 eine Lizenz mit der vorherigen Version, zum Beispiel Kaspersky Internet Security 2014, gekauft habt, so gilt diese ein volles Jahr. Wird dann im Juli 2015 die nächste Version installiert, gilt die Lizenz für die Restlaufzeit weiter, bis das Jahr vollständig vorbei ist und damit die Lizenz aufgebraucht. Also voller 365 Tage. In diesem Video erkläre ich euch das anhand eines einfachen Beispiels genauer. Möchtet ihr die Software als S-Lizenz oder als Upgrade kaufen? Diese findet ihr bei mir im Shop unter www.mks-pc-shop.de Diese gibt es als Lizenz für einen, für drei oder für fünf PCs bzw. Laptops. Den Unterschied zwischen S-Lizenz und Upgrade erkläre ich euch in diesem Video. Nun wünsche ich euch viel Erfolg bei der Installation und Nutzung von Kaspersky Internet Security. Bei Fragen zur oder Probleme mit der Installation erreicht ihr mich unter diesen Kontaktdaten. Bis bald, euer Markus Scheurer.